An dieser Stelle erfolgt nun ein kleiner Exkurs, der die Frage beleuchten möchte, wie mechanische Effekte, also mechanische Einwirkungen auf Zellen ihre Funktion zu beeinflussen vermögen. Und mit der Funktion meine ich auch ihre genetische Aktivierung. Eine Frage, die für alle manualmedizinischen Therapierichtungen von sehr großem Interesse sein dürfte. Dafür also hier nun dieser kleine Exkurs. Die gerade erwähnte Lamina stellt, so habe ich es ja beschrieben, eine Art Netzwerk dar von Intermediärfilamenten, die ja die Kernhülle äh, stabilisieren und unter ihr ja liegen. Also diese Lamina dieses Netzwerk liegt unter der Kernhülle, direkt unter der Kernhülle. Und es besteht aus Laminen. Das war diese eine Variante, die spezielle Variante der Intermediärfilamente. So, die Lamina besitzt nun auch, oder ist verbunden auch mit Lamina-assoziierten Proteinen. Das heißt also, die Lamina hat nach zwei Seitenverbindung. Nämlich einmal ist die Lamina verbunden über ein Protein. Beispiel wäre das Emerin, das wäre so also ein Lamina-assoziiertes Protein. Es gibt da verschiedene. Ist die Lamina verbunden mit der inneren Kernmembran? Das wäre die Verbindung nach außen zur inneren Kernmembran gleichzeitig besitzt die Lamina eine Verbindung nach innen. Abermals über Lamina-assoziierte Proteine ist auch eine Verbindung gegeben zum Chromatin. Zum Chromatin, also zu unserer DNA. Also noch einmal das Bild, was so banal klingen mag, ist von elementarer Bedeutung. Die von unserer DNA, von unserem Chromatin, von unseren Chromosomen, wie man möchte, haben wir eine über Proteinstrukturen nachweisbare direkte Verbindung zur Lamina. Und die Lamina ist verbunden über weitere Proteine mit der inneren Kernmembran. Die Proteine kann man ganz allgemein sich vorstellen oder kann man allgemein benennen als Lamina-assoziierte Proteine. So, nicht genug damit. Jetzt wird es richtig spannend. Durch die Verbindung der Lamina mit der Kernhülle, also mit der inneren Membran, ergibt sich eine Kopplung. Und zwar, wie so schön heißt, eine Nucleo-Zytoskeletale Kopplung. Nukleo vom Zellkern. Zytoskeletal, mit dem Zell oder Zytoskelett. Okay, wie kommen wir jetzt von der Lamina zum Zytoskelett? Also, wir haben von der Lamina eine Art von Proteinen, das Emerin habe ich als Beispiel genannt, über das die Lamina mit der inneren Kernmembran verbunden ist. Nun hat aber auch die innere Kernmembran nochmal eigene Proteine, und die tragen den schönen Namen Sun. Einfach S-U-N, das sind jeweils, die Buchstaben stehen die jeweils für Worte, sind, also sind jeweils Abkürzungen, aber wir merken uns einfach hier Sun-Proteine. Das heißt also, wir haben nicht nur Lamina-assoziierte Proteine, sondern wir haben auch zwischen Lamina und innerer Kernmembran noch die Sun-Proteine. Und die damit eine zweite Verbindung herstellen Und diese Sun-Proteine ziehen ebenfalls von der Lamina zur inneren Kernmembran, zu der sie eigentlich gehören. Und diese Sun-Proteine ragen aber nun sozusagen, gehen nicht nur bis zur Kernmembran, sondern die Sun-Proteine ragen dann noch in den perinukleären Raum. Sie gehen also quasi über die innere Kernmembran hinaus. So, in diesen perinukleären Raum ragt nun aber noch eine weitere Proteingruppe hinein. Das heißt also, wir haben von der inneren Kernmembran strahlen die Sun-Proteine in diesen perinukleären Raum, von der äußeren Kernmembran ziehen die Cash-Proteine in diesen perinukleären Raum und die koppeln sich, die verbinden sich. Und so haben wir jetzt eine Verbindung von der Lamina, nein, noch eins weiter, von den Chromosomen, vom Chromatin, von diesem Chromosomenfaden, von unserer Erbsubstanz zu der Lamina, über Lamina-assoziierte Proteine, von der Lamina, über Lamina assoziierte Proteine und über Sun-Proteine die Verbindung zur inneren Kernmembran. Von der inneren Kernmembran strahlen die Sun-Proteine weiter hinaus und nehmen dort die Cash-Proteine im Empfang. Die kommen nämlich von der äußeren Kernmembran. Und das Zusammenspiel von Sun- und Cash-Proteinen wird oft als Link zusammengefasst, nämlich Link steht für Linker of Nucleoskeleton, ich muss selbst überlegen jetzt, Nukleoskeleton and, ich glaube, Zytoskelettkomplex, irgendwie sowas. Okay, also, es geht darum, dass hier dieser Link, der Begriff Link, steht für eine Verbindung, und diese Verbindung wird gewährleistet durch Sun- und Cash-Proteine. Und Sie stellen die Verbindung damit her zwischen Lamina, innerer Kernmembran und äußerer Kernmembran. So, diese äußere Kernmembran und die Cash-Proteine, die zu Ihnen, zu dieser Membran gezählt werden, also über die Cash-Proteine, hat die äußere Kernmembran auch Kontakt zum Zytoskelett. Nochmal anders. Wir sagten, die Cash-Proteine gehören zur äußeren Kernmembran, sind nach innen verbunden mit den Sun-Proteinen. Nach außen in das Zell, in den Zellleib hinein, nicht Richtung Kern, sondern raus Richtung Zellleib, dort sind die Cash-Proteine, dann mit weiteren Adaptorproteinen, also Verbindungsproteinen, das Plektin ist also ein Beispiel, über das Plektin ist dann, oder sind die Cash-Proteine direkt verbunden mit dem Zytoskelett, also mit unseren Strukturen des Zytoskeletts. Und diese Zytoskelettstrukturen sind dann wieder, ziehen raus, sind verbunden mit den Integrinen, also außen an der Zellmembran, an der äußeren Zellmembran, sind die Zytoskelettstrukturen verbunden mit den Integrinen. Das sind die Adhäsionsmoleküle Und die Integrine ragen hinaus und finden Kontakt zur extrazellulären Matrix. Teilweise auch sollen die Katharine hier auch eine Rolle spielen. Boah, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen wüst, aber was ist hier die Kernaussage? Die Kernaussage hier besagt, dass wir von der Extrazellulärmatrix von außen durch mechanische Effekte über Integrine, auch über Katherine wahrscheinlich, dann über Zytoskelettanteile, mechanische direkte Verbindung haben zu Plektin, als einem Art Ad Ad Adapterprotein, zu den Cash-Proteinen der äußeren Kernmembran. Die Cash-Proteine sind verbunden mit den Sandproteinen der inneren Kernmembran. Die Sandproteine strahlen hinein bis zur Lamina unterstützt noch durch weitere Proteine. Von der Lamina geht es dann über Lamina, assoziierte Proteine, bis zur DNA. Also wir haben gleichsam eine geschlossene Kette von der Matrix bis zur DNA, mit der man sehr wohl hypothetisch sich vorstellen kann, dass ein mechanischer Effekt, der auch therapeutisch gesetzt wird, über die mechanische Reizung dieser Kette am Ende sogar zu einer Genexpression oder die Genaktivität zu verändern vermag. Und damit hätten wir sozusagen zumindest auf einer hypothetischen Ebene ein klares Modell dafür, wie mechanische Effekte bis in die DNA hineinwirken und damit die Zellfunktion verändern können. Ist das nicht genial?